Gibt es einen Hinweis auf das Rätsel dort in der Hauptkammer? Ich hoffe, ihr wartet nicht schon wieder in den Bosskampf. Ja, wir können ja hier bei den Waffen schon was loswerden. bald verkaufen das müsste reichen erst mal so wo sind wir hergekommen von da oben jetzt war da drüben, der da, ne? Aha. Das ist jetzt an. Was ist denn jetzt hier? Ich weiß doch noch was, was wir machen müssen. Wirbelwind sprint. Wuh! Au. Geh aus dem Weg. gibt doch nicht eine stelle aktivieren sache mal wieder du kommst du so nicht mit wird es nicht Stunden später wieder ich renne dich um Fast gewesen. Nö. Ich weiß ja, was ich tun soll ja. Ist diese blöde Mauer am Weg. Jetzt ist es durchgeschafft. Sag mal. Ich krieg das schon hin irgendwann. 120. Versuch. Ich will ihr nicht sagen, bleib stehen, weil sonst bleibt sie wirklich stehen haben wir also nicht mehr das geilste doch. das ist doch das man sag mal gibt es denn sowas Sessen. Ich kurz zum Strahl. Als wolle das Spiel nicht das da durchkommen. Und nur Weg zurück geht immer. Uns etwas okay, Aber dieser Ton nervt mich jetzt schon dermaßen. hier. Durch hier! Puh. Wie geht's? Ich Leiche. Kommt doch jetzt ein gigantischer Bossfeld. Lydia, wie bist du da durchgekommen? Oh oh, das ist doch ein Rätsel. vielleicht tot, weil ich auf die Fallen getreten bin. Haben wir irgendwas im Kommentar dran können? Yes. Okay, ich glaube, wir müssen hier lang. Durchrennen ist auch manchmal eine Möglichkeit. Durch das Rätsel, was offensichtlich nicht dafür gedacht war. Oh nein. Drachenblut, ich muss euch sprechen, dringend. Mietet das Drachenzimmer im Gasthaus. Schlafender Riese im Flusswald und ich werde euch treffen, euer ein Freund jetzt raus hier und zwar schnell. Eisenplattenhellen. Zu schwer zu rennen. Was soll es? Oh, ein Ring. Ich habe Angst, was da draußen los ist. Obwohl wenn er es nicht aussieht, los in den Das können wir loswerden. Irgendwas hatten wir ja? Robert nix die Rüstung, die waren besser als die. Oh, stärker die Gesundheit, das ist sehr gut, ich kann tragen. Da waren wir schon. Ein bisschen Geld nicht immer. Das haben wir schon wieder fast 500. So viele Ringe hier kann ich gar nicht tragen. Das kann ich in diesem Spiel nur eintragen. Was merkwürdig ist. Aufstieg möglich, na dann machen wir das doch. Was wollen wir erhöhen? Die Ausdauer die Gesundheit magiker Gesundheit. So, ich habe mal talente zu verbessern. Können wir die Schreie verbessern. Preise bei Händen ausschlagen, das ist das, das nehmen Falschen. EOS-Preise sind um 10% niedriger, Verkaufspreise um 10% höher. Sehr gut. Mehr Geld. Gegen das Monster, was da aus dem Wasser kam, will ich gar nicht kämpfen. Noch nicht. Ich komme später mal her. muss noch nicht sein. Jetzt erstmal schnell hier raus. Wir haben eine Quest abzugeben. Wir haben keine Quest, aber... Was haben wir jetzt gefunden? Irgendwie einen Hohn sollten wir finden. Das haben wir ja noch nicht gefunden. triff dich mit dem Dieb des Hunds. Okay, da geht's raus. Ich hoffe hier ist nicht mehr viel, was uns daran auffällt. Ein Hausdauertank. Immer noch ein bisschen Geld mitnehmen. Im Spielen muss immer ein bisschen Geld, -Geld sein, um Dinge leisten zu können. Und Heiltrank nehme ich gern. Und weiter hier. Da habe ich auf der Map noch eine große Karte gesehen. Beschädigtes Buch, naja. Man muss vielleicht irgendwie verkaufen. ein Ei. Geld, Granatstein. teuertau verkaufen. Ich denke es ist auch was wert zum Verkaufen noch für uns. Bluten lohnt sich. Erdungstrank. Oh ein Ring. so viel trinke dabei wenn nur mehr heiltrinke dabei wären hm. und mit der looterei raus hier hat man auch die gäste mitgenommen waren wir hier schon mal gegen Leichen das sind zu so viele Leichen richtig Frage, ob wir schon mal hier waren ich glaube ja das sieht gut gelootet aus ja, das war doch dein Gang hier. Da sind wir hingekommen. Schnell raus hier. Ich habe mein Pferd noch oben Ich hoffe, da steht auch noch wirklich. Ist nicht durchgegangen. Na dann komm jetzt. So ist der Dreckige Dieb. Ein Flussweitheft, hält er sich aus. Auf. Sieht so aus. Na dann, da werden wir ihn finden. Und wir sind schon Stufe 6. Welche Stallungen? Ich müsste irgendwo mein Pferd unterbringen. Jetzt bin ich hier auf die Koppel. Das Haus von so einem guten Freund. Aha, ein Gasthaus. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Ihr seid dieser Gast und habt ihr herumgeschnüffelt. Das Dachzimmer, was soll man machen? Sekunde, ich guck mal, die Notiz. Das Dachzimmer soll man mieten, wenn Schlafermodus dann Bücher. Handbuch der Assassinen Das können wir noch mal lesen irgendwann Dachzimmer im Gasthaus, schlafender Wiese Okay, das sind, das machen wir Ich betreibe die Taverne Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten Das Zimmer unter dem Dach Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach Aha. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Hier im Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei. Zimmer auf der linken Seite. Ich bin mir nicht so, ob ich hier schlafen will rein, Lydia. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ja. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Klingt das Klingt nicht gut. Klingt nach Bedrohung damals. Ich hoffe, sie will uns nicht angreifen. Das ist äußerst dumm. Wer draußen, Lydia. Schließt die Tür. Lydia, ja, hast du gehört? <lacht> Nun können wir reden. Oha. Das ist ein hinterhalt Das Buch vom Drachenblut. Aha. Ich darf mal... Das, Dorf von, das Buch vom Drachenblut. Von Prior Emeline Madrin, Orden des Talus, Minor Priorei, Jahr 360 der dritten Ära, 21. Jahr der Herrschaft seiner Majestät Ple Pelagius dem vierten. Viele Menschen haben das, den Begriff Drachenblut gehört wir werden schließlich von den Drachengeborenen Kaisern gekehrt. Doch die wahre Bedeutung des Begriffs wird nicht überall verstanden. Uns, äh, uns vom Orden des Tados liegt das Thema sehr am Herzen. Und in diesem Buch würde ich versuchen die Geschichte und Bedeutung derer zu beleuchten, die im Laufe der Zeiten als Drachenblut bezeichnet wurden. Die meisten Gelehrten sind sich einig, dass der Begriff zum ersten Mal in Verbindung mit dem Pakt von Akratosch verwendet wurde. Als der gesegnete Sankt Alesia das Amulett der Könige überreicht, überreicht. Ich kann auch nicht mehr lesen. Und die Drachenfeuer im Tempel des Einen zum ersten Mal entzündet wurden. Akatosh, der voller Mitleid auf das Elend der Menschen sah, nahm kostbares Blut aus seinem eigenen Herzen und segnete Sankt Alesia mit diesem Blut der Drachen und schloss ein Pakt. Solange Alesias Generation Drachenblut treu bleiben würde, würde Akatosh dafür sorgen, dass die ins Reich des Vergessens versiegelt bleiben und ihren Feinden, den Detra Liebhabern, der Erwleiden, der Zugriff auf die Armeen der Dedra und Untoten versagt sein würde. Wer von Akatosch mit dem Drachenblut gesegnet war, wurde ein Fach Drachenblut genannt. So bestand die Verbindung zu den Herrschern des Kaiserreichs von Anfang an. Nur ein Drachenblut konnte das Amulett der Könige tragen und die uns zünden. Und der rechtsmäßigen Herrscher des Kaiserreichs waren Drachen geboren. Mhm. Dann werden wir die Linie wohl durchkürzen. Ich habe nicht vor, Drachen äh, Kaiserreich anzuschließen. Die Kaiser und Kaiserinnen des von Alessia gegründeten ersten zyrodischen Kaiserreichs, zu Zyrodie und seine Erben sind natürlich Tiber und Septim. Und seine Erben bis hin zu unserem derzeitigen Kaiser, seine Majestät Pelagius Septim IV. Doch wegen dieses Bezugs auf die Kaiser geriet die andere Bedeutung des Drachengutes aus dem Blickfeld und zum großen Teil in Vergessenheit, außer bei den Gelehrten und jenen von uns, die sich dem Dienst am Gesinken Thanos verschrieben haben einst Teamer Septim gewesen ist. Nur wenigen ist klar, dass es sich nicht bloß eine Sache der Vererbung ist, ein Drachenblut zu sein. Ach, sind wir vielleicht verwandt mit dem Kaiser? Oh, das wird... <lacht> <lacht> <lacht> ähm, da es sich um den Segen von Akatosch selbst handelt, ist es für uns nicht fassbar, wie und warum genau er gewählt, gewährt wurde? Jene die Kaiser werden uns die Drachenfeuer entzünden, sind ganz gewiss Drachengeborene. Der Beweis liegt im Tragen des Amulets und im Entzünden des Feuers. Doch waren sie von Anfang an Dra ein Drachenblut aus diesem Grund in der Lage, diese Dinge zu tun? Oder waren ihre Handlungen vielmehr das Zeichen dafür, dass Akatosh ihnen seinen Segen gewährte? Wir können nur sagen, dass es beides ist und keines von beiden. Eine göttlich, ein göttliches Geheimnis. Die Linie der Septimen war natürlich als Drachen und das ist einer der Gründe, weshalb die vereinfachte Vorstellung dieser Eigenschaft Werde vererbt sich so verbreitet hat. Und wir wissen mit Sicherheit, dass die frühen zyrotischen... Herrscher nicht alle miteinander verwandt waren. Es gibt auch keinen Nachweis dafür, dass Remann Syrodie von Alessia abstammte, auch wenn es viele Legenden gibt, die dies behaupten. Die meisten von ihnen stammten aus der Zeit remanns und sind vermutlich Versuche, seine Herrschaft zu legitimieren. Wir wissen dass die Klingen, die für gewöhnlich als Delbwache des Kaisers gelten, von den Arkaviri-Kreuzrittern abstammen. Die Tamri in der späteren späten Ära späten ersten Ära aus undurchsichtigen Gründen überfielen. Sie schienen nach einem Drachenblut gesucht zu haben. Das bestätigten auch die Ereignisse am fahnenpass und die AK Kaviri waren die ersten die zu zum Drachen gut erklärten. Tatsächlich waren es die Kaviri ja die meisten dazu beitrugen sein Ansehen als Kaiser zu fördern, wie man selbst diesen Titel zu Lebzeiten niemals in Anspruch nahm. Und natürlich gibt es keine bekannte er erbliche Verbindung zwischen Tiber Septim und einem der früheren drachengeborenen Herrscher von Tamriel und klärt ist auch, ob es jeweils mehr als einen Drachen gleichzeitig geben kann. Die Kaiser haben getan, was sie konnten, um gegen diese Vorstellung anzugehen. Aber die kaiserliche Nachfolge selbst bedeutet natürlich, dass es zumindest zwei oder mehr potenzielle Drachengeborene zu jeder Zeit gibt. Den jeweiligen Herrscher und seinen, beziehungsweise seine, seine Erben. Auch die Geschichte der Klingen lässt darauf schließen, obwohl von ihren Aktivitäten während des Interregnums zwischen Riemanns Kaiserreich und dem Aufstieg von Tiber Septim wenig bekannt ist. Darum fiel, dass die Klingen in dieser Zeit weiterhin diejenigen suchten und bewachten, von denen sie glaubten, dass sie ein Drachendot sein oder sein könnten. Schließlich kommen wir zu der Frage, was es tatsächlich bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Die Verbindung zu den Drachen ist so offensichtlich, dass sie beinahe in Vergessenheit geraten ist. Heute, da Drachen nur noch eine ferne Erinnerung sind, vergessen wir, das in den trüben Tagen Drachenblut bedeutete, das Blut der Drachen in sich zu tragen. Manche Gelehrte glaubten, dass das ganz wirklich gemeint war, obwohl die genaue Bedeutung nicht bekannt ist. Die noterzählenden Schichten von Drachendotheten, die große Drachentüter waren, so mochten den getöteten Drachen ihre Macht zu stehlen. Tatsächlich ist es wohl bekannt, dass die Akaviri während der Invasion viele Drachen jagten und töteten. Und es gibt einige Hinweise darauf, dass dies noch andauerte, nachdem sie zu Rehman Sirudius Drachenwache wurden. Erneut eine der Verbindungen zu den Drachen, die, den direkten Vorgängern der Klingen von heute. Ich schließe mit dem, was als die Prophezeiung des Drachenbluts bezeichnet wird. Es wird oft behauptet, dass sie auf eine Schriftrolle der Alten zurückgeht. Gelegentlich wird sie aber auch auf die Alten, Kaviri zurückgeführt. Viele haben versucht, sie zu deuten. Manche glaubten auch, dass seine Vorzeichen bereits erfüllt seien und die Ankunft des letzten Drachenbluts unmittelbar bevorstehen. Ich hebe nicht den Anspruch, Prophezeiungen auslegen zu können. Aber diese scheint mir in der Tat darauf hinzudeuten, dass die wahre Bedeutung von Nakatoshs Schenke an sich, an die Sterblichen, noch nicht in vollem Umfang verstanden worden ist. Wenn Tumult seinen Platz in den acht Wünschen der Welt einnimmt, wenn, die Messing, wenn der Messing-Turm wandert und die Zeit, zu, Zeit neu gefunkt wird, wenn die dreifach gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert, und das Drache, wenn der Drachenblutherrscher an seinem Thron verliert und der weiße Turm fällt, wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört König Losbütend. Dann erwacht der Weltenfrassant und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Ob heute lege ich ein Schweigegelübde ab. <lacht> Nach diesem Text. Uff, Ich werde, es ist, es ist, es ist inhaltlos, <lacht> wir haben fünfmal das gleiche gelesen, Gott, ich werde, ich werde, ich werde, kein längeres Buch mehr lesen. das ist wichtig, deswegen, Uf. Seid diejenigen, die das so genommen haben, entschuldigt, aber ich soll jemanden treffen. Die Roboter haben recht, ich bin halt doch ein doch Überrascht? Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Lydia hustete <lacht> Lydia? Ähm... Lass mir was zu erzählen. Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Schönen, ja. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr Hat müsst sie das? einfach nur zuhören. <lacht> was ich wann erkläre, entscheide ich immer noch selbst verstanden. Ihr wäret längst tot, wenn ihr mir nicht auf den ersten Blick gefallen hättet. Na, an da weiß ich nicht so wissen, sucht, ob ja. an den Gerüchten über euch etwas dran ist. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Ja, wie so was beweisen? Vielleicht machen mal, mal einen ich weiß, dass ich euch trauen kann. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch überhaupt hierher zu kommen. Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, äh. indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Das ja, aber töten ist manchmal so eine Sache. Gut. Und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Was heißt ihr vielleicht? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden, und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Ah, uh, ja. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Boah, Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Das solltet ihr wissen. Ihr habt die Karte für mich besorgt. Den Drachenstein, den ihr für Fahrengar besorgt habt. Wisst ihr noch? Ihr habt also tatsächlich aufgepasst. Ich habe veranlasst, dass Farengar den Drachenstein für mich besorgt. Das ist meine Aufgabe. Ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass die Dinge geschehen. Ihr seid ja auch schließlich hier. Ja, eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Kühneshain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Kühneshain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Hm. Ich kann nicht warten, bis sie eine Entscheidung trifft Wir treffen uns in Kühnesheim. Vergeudet auf dem Weg dorthin keine Zeit. Ah, ja. Die Karte. Ohne ist Rüstung. Fest. Machen wir uns auf den Weg nach Kühnesheim. Waffen und so. 100 gute Gesundheit, Feuerresistenz.